Fehlt noch Ausweiskontrolle. Was mache ich denn? Da will ich noch gar nicht hin. Ausweiskontrolle wird in der Sicherheitszone platziert. Dies ist der erste Schritt des Sicherheitsprozesses für deine Passagiere. Okay. Flup, flup. So. Ah, ist vielleicht ein bisschen blöd platziert. So. Und dann da jeweils wieder eine Schlange. Fuck. So, falsch. zugewiesen an 0 von sechs Kandidat-Gepäckscanner. Okay. Zuordnen. Zuordnen. Zuordnen. Zuordnen. Ah. So. Erforderte Recherche erweiterte Sicherheit. Ah, okay. Ähm. Oh nee, warum muss man das eigentlich immer erst setzen, die Sicherheitszone? Und dann... Ach, egal. Also hier kommt eine... Um, so. Hier kommt eine Wand. pick die Sicherheit So ah, dann stellen wir mal 1 Sicherheit Wo bist du jetzt hin? Ah. Ja, das heißt, da bestellen wir jetzt einfach mal so 15 Stück. Wo lauft denn ihr eigentlich hin? Okay, zack, zack, zack, zack, zack. Okay. Jetzt habe ich eigentlich zu viele bestellt. Jetzt werden wir mal sehen, wo die hinlaufen. Okay, dann bräuchten wir tendenziell nochmal fünf. Ich bestelle jetzt einfach mal sechs. Ich weiß nicht, wer hier hin muss. Oh, jetzt sieh ich sie aber ganz schlecht. Okay, jetzt sind die einfach... So, dann brauchen wir hier wie gesagt 24 äh, Personal. Ups, jetzt habe ich 25 bestellt. Hoppendler! Die laufen noch nicht über die Straße, das ist krass. So, die müssen jetzt hier zu den Schaltern gehen. sind zwei okay okay Gut. So, in das... Äh, in die Toiletten. Machen wir mal das hier rein. So, die Sicherheit bekommt... Ups, das hier. Oh, hier bekommt das hier. Okay, irgendwas müssen wir ja auch noch mit dem Gepäck machen. Äh, Gepäck. Remote Gepäck Scanner. Um Passagierhandgepäck auf Nuckelhaare. Okay, wie ö. Ah, okay. Das ist natürlich etwas größer. Erfordert eine Remote-Sicherheitsstation. Ach du Scheiße ticket -Kiosk. Passagiere, die kein Gepäck aufge aufgegeben haben, können den automatischen ticket nutzen, um ihre Bordkarte ohne Hilfe des Mitarbeiters auszudrucken. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Hm. Ja, warum machen wir das? Und hier machen wir es nochmal. Huch. Safe Game war das. Ja, das müsste reichen. No, hier hinten kommt ein kleines Restaurant rein. So, wir haben hier die T äh, die Halle. Jetzt muss ich irgendwie hier ähm, das Gepäck nach unten bekommen. Bewe was? Abwärts Bewegung des Förderbandes ein Endpunkt im Freien, der von den Asphaltarbeitern verwendet wird und an unterirdische Fördersysteme angeschlossen ist. Blau Endpunkt ist nur ausgehend an Hubs mit angehenden Karussells. Okay. Pink Endpunkt ist nur Eingehen von Hubs mit angeschlossenem Ticketschalter. Aha. Äh, wie bekomme ich... Zwei Wege Förderer fordert ein Zwei Wege... Was? Förderband. Kann nicht gebaut werden. Zu viele Anschlüsse. Oh. Echt jetzt. Uh. Das ist blöd. Was mache ich denn? Abbrechen. Na, no. wir brauchen nochmal Foundation. Und zwar hier. Ja, das kommt auch noch weg. Da gibt es eine Begrenzung. Ah. Geht das so? Wie sieht denn das Teil eigentlich aus? geht nach oben. Ne, ne, ne. Äh, wir wollen abwärts, aber... Ähm, Förderband, so. nötig eine Verbindung zu einem Gepäckknotenpunkt. <lacht> Alter. Was dieses Spiel mittlerweile alles bietet, das ist unglaublich. Oh. Blockiert durch Förderband. Requires Foundation und below floor. Oh. Oh. Okay. Ähm. Das ist behindert, weil wir müssen jetzt hier noch eine Foundation klatschen und diese Wand löschen. So. Dann einreißen. Oh. Oh, das braucht jetzt das unten drunter auch, ja leck mir.